Bewusstsein, die Zeit und wie sich unser Leben dadurch steuern lässt. Ein spannendes Thema, über das ich mit euch nachdenken möchte. Ich möchte mit einem Zitat aus einem relativ bekannten Buch anfangen. Und vorher es irritiert mich derartig, muss ich nochmal die Kamera hier korrigieren, weil die ist echt ein bisschen schief. So, ist besser, jetzt ist mein mein, mein Bewusstsein für Symmetrie wiederhergestellt. Also, ich fange mal mit einem Zitat an. Und zwar hat das der gute Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Er sagt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen gleich wie ich erkannt bin. Zitat aus dem sogenannten ersten. Korintherbrief des Paulus. Genau. Ganz am Schluss des Videos werde ich den darauf folgenden Schriftzug auch noch mal zitieren. Da geht es dann um die Liebe. Es geht um Zeit und Bewusstsein. Und äh, Zeit ist eine faszinierende Geschichte deswegen, weil sie so unersetzlich scheint. Also es ist unsere zentrale Strukturierungsquelle unseres Lebens und wir machen damit Verabredungen, bestimmte Zahlungstermine, buchen unseren Urlaub und eine Frage, die nur wenige Menschen stellen, gibt es dazu eigentlich Alternativen oder sind wir auf die Zeit angewiesen? Darum geht es in diesem Video, ich freue mich drauf und jetzt geht's los Wahrscheinlich habt ihr schon mal einen Film gesehen, äh, wo es um Zeitverschiebungen ging, in der Form, dass jemand in der Zeit gereist ist, vorwärts oder rückwärts, zurück in die Zukunft. Was weiß ich, ähm, äh, gibt auch den Titel, habe ich gerade ver ver vergessen, mit Denzel Washington, ganz bekannten Film, ähm, wo er in der Lage ist, über äh, große elektrische Anlagen ein paar Stunden zurückzureisen und zu versuchen, einen... Unfall auf einer Fähre äh, zu verhindern, Tod von ganz vielen Menschen und einfach ähm, Spule zurückdrehen. Wir machen das gleich nochmal, aber anders. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wenn ihr solche Filme mal gesehen habt, habt ihr das Gefühl gehabt, ähm, das ist irgendwie realistisch oder irgendwas, äh, von dem ihr euch vorstellen könntet, dass es so passiert? Ich komme nochmal auf das Zitat zurück. Das ist übrigens eine alte Übersetzung von 1912. Die 76er Übersetzung ist da anders terminiert. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Was ist denn bitte das? <lacht> ein dunkles Wort. Irgendwie muss das ja ein ein Wort sein, was irgendwie Dunkelheit bringt oder Dunkelheit ähm, in sich trägt. Denn wenn wir auf das Thema Zeit mal bewusst schauen und ihr erinnert euch hoffentlich auf an mein letztes Video, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist nicht Denken, sondern das ist ein, eine Form des Gewahrseins, des Ich-Bin-Hier- und alles, was ich gerade wahrnehmen kann, ist jetzt. Ich bin im Gewahrsein einer, einer Realität. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob du dich daran erinnern kannst, aber als Baby wirst du eine relativ ungenaue Vorstellung von Zeit gehabt haben. Da kanntest du andere Rhythmen. Da kanntest du Hunger, da kanntest du Durst. Daraufhin hast du dich gemeldet und ich wünsche dir, dass dann immer mal darauf reagiert hat. Und wenn nicht, wünsche ich dir, dass du inzwischen Erlebnisse gemacht haben, dass Menschen auf dich reagieren, weil Reaktionen scheinen ja auch einen Zeitfaktor zu haben. Oder nicht? Ja, wenn zum Beispiel du eine dringende Frage hast. Was ist eigentlich gleich eine dringende Frage? Eine, die schnell beantwortet werden soll. Schnell hängt wovon ab? Von der Zeit? Also eine dringende Frage ist eine Frage, die auch schnell möglicherweise beantwortet werden soll. Oder die wichtig zu beantworten ist. Das ist der andere Punkt. Aber bei den meisten soll es auch schnell gehen. Zumindest bei meinen Kindern war das immer so. Ich habe dich doch eben schon gefragt. Kannst du mir jetzt endlich mal sagen, ob wir jetzt schwimmen gehen oder nicht? Mhm, genau. Also Zeit hat was mit Dringlichkeit zu tun? Wie kann Zeit eigentlich schnell sein oder langsam? Ihr kennt das. Ähm, wenn euch langweilig ist, dann braucht die Zeit eben ganz viel Weile, um zu vergehen. Ist das möglich? Und ähm, wenn die Zeit nur so rennt, weil ihr gerade einen wundervollen Tag habt und Ihr seid verliebt und erlebt tolle Sachen und plötzlich ist der Tag vorbei und ihr denkt, wo ist die Zeit geblieben? Genau. So, und jetzt möchte ich mit euch einfach mal in die Betrachtung einsteigen. Was ist Zeit denn nun wirklich? Und ähm, dazu möchte ich euch etwas über die Geschichte des Sekundenzeigers Erzählen. Also 1580 gab es die erste kirchturm mit Räderwerk und Sekundenzeiger. Das ist irgendwie noch gar nicht so lange her. Und ein Sekundenzeiger zeigt die Sekunden. Man kann dieses Wort Sekunde jetzt ursprünglich un unterschiedlich deuten. Ähm, tatsächlich wird es meistens gedeutet als die zweite Einheit nach der Minute. Also die Stunde wird unterteilt in Minuten und die Minute wird unterteilt in Sekunden. Also die zweite nicht die Primute, wie sie dann <lacht> eigentlich heißen müsste, sondern die Sekunde. Ähm, die Minute war ist, ist, ist schon lange bekannt. Und ähm, die Sekunde, die Einteilung schien bisher bis dahin immer an der Genauigkeit von Uhren zu scheitern. Genau, mit Räderwerkuhren, die also nicht vom Sonnenstand abhängig waren, konnte man tatsächlich Zeitmessung in eine Sequenz hineinbringen. Und man hat sich dadurch, weil man die Uhr beobachten konnte, wie sie ihren Lauf vollzieht, ähm, Konnte man die Idee entwickeln, jede Sekunde ist gleich lang, weil es erscheint mir so. Bei der Minute wäre es schwer zu sagen. Also wenn du Minuten beobachtest und sagst, ist diese Minute, fühlt die sich genauso an wie die nächste Minute, die meine Uhr anzeigt, dann ist es schwierig. Aber wenn du eine Sekunde hast und die schlägt so im äh, Minutentakt, dann... Äh, und die schlägt im Sekundentakt, dann kannst du, kannst du schauen, die Frequenz. Ja. Ähm, es gibt Theorien darüber, dass die 60er Unterteilung ähm, aus der Analogie zur Minute gewählt wurde. Genauso gut wäre aber möglich, dass sie nah an den Herzschlag gelegt wurde und auch den Herzschlag können wir fühlen, ja, dieses Pochen des Herzens, ähm, bei den meisten Leuten etwas mehr. Also bei Erwachsenen ist es häufig 65 bis 70, bei Kindern deutlich höher. Ähm also wir kriegen eine Beziehung zu so Rhythmen, aber ist der Rhythmus schon die Zeit? Ist der Rhythmus schon die Zeit? Das ist eine, eine, eine ziemlich existenzielle Frage an dieser Stelle. Also Was ist denn Zeit? Ich glaube, es ist etwas leichter zu verstehen, wenn man sich ähm, die unterschiedlichen Gedenkmodelle äh, sich dazu mal anguckt. Und eine der letzten Denkmodelle, die dazu entwickelt wurde, war angeblich Albert Einstein, der gesagt hat, die Zeit ist in Wirklichkeit eine vierte Dimension. Ähm, ich würde ihm da jetzt nicht 100% recht geben, aber es gibt eine Sichtweise, die wir mit unserem Bewusstsein einnehmen können, die tatsächlich diese Wirkung hat. Wenn ich jetzt nochmal weiter die Bibel zitiere, dann wird es noch, noch, noch seltsamer. Da steht nämlich, bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag, so steht es in der Offenbarung. Und da steht außerdem drin, dass die Zeit aufhören wird. Die Zeit aufhören? Was ist dann? Stillstand? Ihr merkt, das ist komplex, dieses Thema anzugehen, weil wir gar keine Denkmodelle haben, außerhalb der Zeit zu denken. Ja? Also, wie ich hier zählt mein Sekundenzeiger auch gerade, wie lange ich schon live bin. Ähm, und. Alles wird in Zeit gemessen. Bei den meisten Menschen wird ihre Arbeitszeit in Stunden, Minuten, Sekunden gerechnet. Ähm, die Geschwindigkeit eines Autos wird in Kilometer pro Stunde gerechnet. Äh, bei schnelleren Gefährten benutzt man Kilometer pro Sekunde. Ähm, wir berechnen alles Mögliche anhand der Zeit und im Grunde genommen könnten wir gar nicht außerhalb der Zeit die Bewegung eines Gegenstandes durch den Raum wahrnehmen. Oder doch? Also stellen wir uns mal vor, diese Sequenz von Zeiteinheiten, also Minuten, Stunden, Sekunden, wären wie so ein, ein Strahl. So wird es uns ganz häufig gesagt. Dann könnte man sagen, ich habe den Finger jetzt hier und jetzt bewege ich den hier rüber und dann bin ich hinterher da. Und diese Bewegung durch den Raum, die meine Kamera jetzt gerade aufgezeichnet hat, die könnte ich jetzt messen. Die Dauer, wie lange der Finger von da nach da gebraucht hat. Genau, ich habe da so gelernt, so zu zählen, so 21, 22, 23, 24, 25 und dann bin ich drüben und dann sage ich, ja, oh, über den Daumen sind es 5 Sekunden. Vielleicht habe ich zu langsam gezählt, aber vielleicht auch schnell genug. Also Bewegung scheint immer eine zeitabhängige Komponente zu sein, damit wir sie erkennen können, sonst könnten wir nur den Ausgangspunkt und den Endpunkt erkennen, aber nicht, was dazwischen ist, erklären. Also insofern ist natürlich auch die, die, die Herleitung zu sagen, Zeit ist eine Dimension, weil sie dadurch, dass sie den Verlauf darstellt, ähnlich wie Zentimeter oder Meter, den Verlauf eines Raumes darstellen oder den Verlauf eines Weges, so stellt eben die Zeit ähm, die Nutzung dieses Weges dar. Also man kann durchaus von einer Dimension sprechen. Man könnte das auch noch ganz anders machen. Und dann sind wir tatsächlich beim Thema Bewusstsein. Und jetzt wird es richtig spannend. Also wir hatten ja gesagt, mit dem Bewusstsein fangen wir einen Moment ein. Und wir hatten... Von, von dem Jetzt-Bewusstsein gesprochen, von einem zukünftigen Bewusstsein und von einem vergangenen Bewusstsein. Das vergangene Bewusstsein ist das, was schöpferisch zum Jetzt geführt hat. Und das Zukunftsbewusstsein ist das Bewusstsein, was sein wird, wenn das Jetzt eine neue Form generiert hat. Es geht ja um Schöpfung jetzt merkt ihr schon, das sind mehr Stati als Sequenzen. Sequenzen gehen ja in einem gefühlten gleichen Rhythmus, während Stati Zustände sind, die nacheinander zwar folgen können, aber im Sinne der Zeit würden wir sagen, wir wissen nicht wann. So, das ist ziemlich blöd. Ja, wenn, wenn ich zwar weiß, wo ich in die S-Bahn einsteige, aber keine Ahnung habe, wann ich an der Zielhaltestelle wieder aussteige, weiß ich auch nicht, ob ich zum Termin pünktlich kommen kann. Das wäre also blöd, oder? Auf der anderen Seite ist die Starthaltestelle ein Status, in dem ich mich befunden habe und die Zielhaltestelle ist auch ein Status. Und dazwischen hat mich vielleicht noch jemand in der S-Bahn angerimpelt. Oder in der U-Bahn, das war auch ein Status. Jemand hat mich nicht das war auch ein Status. All diese Stati könnte man als Jetzt-Situation beschreiben. Und erst wenn ich sie in eine Sequenz setze, generiere ich daraus Zeit. Gleichzeitig stellen wir fest, dass wir ohne die sogenannten Messgeräte gar nicht in der Lage sind, bewusstseinstechnisch die Zeit wirklich zu verfolgen. Ja, wir brauchen immer Hilfsgeräte. Ähm, sehr ungefähr können wir es machen, aber im Raum können wir es deutlich besser. Wir können sagen, wir können einen Raum mit Schritten ausmessen, da sind wir ausgestattet körperlich. <lacht> ja, die, wir können einfach den Raum durchschreiten und sagen, der ist fünf Schritte lang oder der ist zehn Schritte lang und dann wissen wir, ob wir unsere Couch reinkriegen. Ähm, ja, es gibt auch Zentimetermaße, aber diese wären nicht zwingend erforderlich dafür. Bei der Zeit ist es anders. Wir müssten also etwas haben, was für uns den Überblick über die Zählweise schafft. Und jetzt hatten wir schon festgestellt, eine Sekunde können wir beobachten, eine Minute schon irgendwie nicht mehr. So, das heißt, wenn wir jetzt auf Zeit achten wollten, müssten wir, was weiß ich, auf unseren Herzschlag achten. Das wäre relativ präzise, aber aufwendig. Vor allem, weil wir nicht genau wissen, ob der andere Mensch, mit dem wir uns jetzt treffen wollen, den Herzschlag in der gleichen Geschwindigkeit hat. Da könnte es ganz erhebliche Abweichungen geben. Ähm also infolgedessen, wir haben eigentlich kein Organ, was für uns mittrackt, wie viel Zeit vergangen ist. Und meine These dazu ist jetzt, wir haben es deswegen nicht, weil Zeit kein Teil der Schöpfung ist. Also kein ursprünglicher Teil der Schöpfung kein Teil der Schöpfung, aus dem unsere Leiber erwachsen sind. Auf der anderen Seite, wenn Zeit existiert, muss Zeit auch Schöpfung sein. Aber wer hat die Zeit erschaffen? Und was sind die Hilfsmittel, die uns dazu geholfen haben, diese Zeit zu einem Guidestone unseres Lebens zu erklären? Stell dir vor, du würdest über ein Thema nachdenken und es gäbe keine Zeit. Du könntest dir also so viel Raum nehmen, wie du willst. Jetzt wird es schwierig mit den Vokabeln, du merkst es. Du könntest so viel Raum nehmen, wie du willst. Wenn du fertig bist, machst du einfach weiter mit dem, was du tun möchtest. Und ähm, es gibt keine zeitliche Begrenzung. Es gibt ganz viele Menschen, die im Moment unter Stress leiden. Warum leiden die unter Stress? weil ihnen die Zeit nicht genug Raum gewährt, um die Dinge abschließen zu können, die sie abschließen wollen. Also ein Ausstieg aus der Zeit könnte unglaublich attraktiv sein. Und um in diesen, in diesen Raum zu kommen, wo man die Zeit verlassen kann, schlage ich einfach mal ein paar Methoden vor, mit denen man äh, gut vorgehen kann. Ähm, viele Menschen haben sich schon angewöhnt ähm, zu meditieren. Davon gibt es inzwischen ganz schön viele. Ähm, ich habe neulich auf einer Toilette so einen wundervollen Spruch gelesen. Ähm, du solltest täglich 20 Minuten meditieren, es sei denn, du hast wenig Zeit. Dann solltest du eine Stunde meditieren. Was ist das mit der Zeit? Hallo? Genau. Aber nimm dir einfach mal einen Raum, wo du meditieren kannst und meditiere nicht nur, sondern singe. Es gibt wundervolle Chakren, die du wirklich so gebetsmühlenartig immer wieder ablaufen kannst mit wundervollen Erdinhalten. Such dir einfach was Feines heraus, was deinem Herzen entspricht und fang mal an, jeden Morgen, sagen wir mal, für eine Viertelstunde dieses Mantra zu singen kannst ja währenddessen MP3 dazu abspielen und es mitsingen. Das ist vielleicht unterhaltsamer. Ähm, aber tu das mal. Tu das mal über eine Zeit von, Zeit von ein paar Wochen. 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage, irgendwie sowas. Äh, schon relativ bald, sage ich mal, nach 10, 12 Tagen wirst du feststellen, du brauchst dich auf dieses Mantra überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das singt sich selber. Und ähm, wenn du dann dieses Mantra singst, gehst du zwar davon aus, dass es so lange braucht, wie halt der Soundtrack ist, aber du wirst die, das Verhältnis zu Raum und Zeit ein Stück weit verlieren. Du wirst dich darin verlieren, dieses Mantra zu singen, man nennt das auch so, sich selbst verlieren. Ich weiß nicht, wie gut das Wort bei dir konnotiert ist, aber es gibt Leute, bei denen ist das schlecht konnotiert und die sagen, sich verlieren ist blöd. Ich sage, sich verlieren ist gut, weil du kommst, kommst aus diesem Rhythmus raus und stellst plötzlich fest, es gibt eine, Zeit, eine, eine, eine Welt außerhalb der Zeit. Nach der Zeit wirst du auch akzeptieren müssen, oh, ich habe schon wieder Zeit gesagt, nach... Nach einigen Wiederholungen wirst du feststellen, dass es sich in dieser Zeitlosigkeit ganz wohlig anfühlen kann. Und dass du vielleicht aus dem Stress rauskommst, zu, zu dich zu fragen, ob du bei dieser Übung gerade Zeit verlierst. Eine zweite Methode, die hatte ich schon erläutert, ist diese Nullpunkt-Meditation oder diese nichts meditation Dazu findet ihr was in dem äh, Video Bewusstsein. Was ist das eigentlich? Genau, und äh, in diesem Video habe ich das beschrieben, wie man das macht. Es ist eine schöne Übung, um tatsächlich in eine Situation gekommen, wo für den Augenblick nichts ist. Wenn man gele ge äh, gelernt hat, dieses Nichts auch zu genießen und auszudehnen, dann ist das Nichts, ein Zustand, eine Befindlichkeit, die du als ein Jetzt wahrnehmen kannst und in diesem Jetzt kannst du operieren und stellst fest, Zeit ist hier nicht Existenz. Und wenn Zeit nicht existent ist, dann muss es etwas anderes geben, denn du bist trotzdem da. Das sind Dinge, die man ganz gut einfach mal ausprobieren kann und ich will parallel erklären, in welche Gedankenwelt äh, man sich da ganz gut bewegen kann, um dieses Phänomen etwas griffiger zu machen. Also stell dir vor, du bist jetzt in deinem Bewusstsein, du hast aufgehört zu denken, du bist dir bewusst all dessen, was gerade ist. Und stell dir vor, aus diesem Jetzt entsteht eine neue Wirklichkeit, die du jetzt gerade erschaffst. Durch deine Gefühle, durch deine Gedanken, durch deine Taten. Also mit deinem ganzen Wesen. Es entsteht ein neues Jetzt. Du bist noch nicht an diesem neuen Jetzt. Und du weißt auch noch nicht, wie dieses neue Jetzt erscheinen wird, aber du kannst es schon sehen, als wäre es da. Also ist es bereits existent. Es existiert als Vorstellung, genauso wie deine Vorstellung von dem Jetzt. Und du weißt parallel dazu, das Jetzt, was du gerade wahrnimmst, ist tatsächlich aus dem Vorher geworden. Und jetzt wird es doch spannender, denn das kannst du noch weniger einordnen, wie das vorher eigentlich dazu geführt hat, wann das denn gegebenenfalls entstanden sein sollte. Na, das wäre ja wieder so ein Zeitbegriff. Das ist alles nicht spürbar. Vielleicht empfindest du Dankbarkeit dafür, dass du eine schöne Zeit mit deinem Hund hast. Aber wenn du diese Dankbarkeit fühlst, kannst du nicht parallel ein Gefühl dafür zu, äh, zu entwickeln, wie lange das hier ist. Wenn du etwas Schönes erlebt hast und dich daran erinnerst, dann kannst du eigentlich eher feststellen, dass es schon viel zu lange nicht mehr dieses schöne Erlebnis in deinem Leben war und du wünschtest dir, es könnte da sein. Und zwar möglichst schnell. Also jetzt. Also fange mal an, dass Jetzt, das in Zukunft und das Vorher in eine Art Sphäre zu packen. Wieder hatten wir auch schon besprochen, so eine Art Kugel mit nicht klaren Konturlinien. Genau. Und diese Kugel siehst du an, dein Jetzt, nimmst wahr, was da alles drin ist, was erscheint da alles, Wenn es dir hilft, mach dir ein paar Notizen, was alles jetzt vorhanden ist. Und ich mache noch einen Hinweis. Du kannst bei dem, was jetzt vorhanden ist, nichts vergessen. Denn es ist nur das jetzt, was dir bewusst ist. Es kann sein dass es in der Vergangenheit noch etwas gibt, was es jetzt nicht gibt. Und es gibt auch möglicherweise etwas, was es in der Zukunft geben wird, weil die kommt ja, was jetzt auch noch nicht ist. Merkt's? Du musst in das Bewusstsein reinfinden, das jetzt wahrzunehmen. Und es gibt nur das jetzt. Und was in deinem Jetzt nicht auftaucht, kannst du in deinem Jetzt nicht bearbeiten. Es ist nicht mal klar, ob das überhaupt, was in deinem Jetzt nicht vorhanden ist, ob das überhaupt existiert. Und wenn du da einfach mal anhältst und sagst, was ist jetzt in meinem Bewusstsein vorhanden? Dann stellst du vielleicht fest, es ist gerade Sommer, weil du rausgeguckt hast, weil du grüne Blätter siehst. Und ohne, dass wir etwas Neues erschaffen Müsstest, weißt du jetzt schon, diese Blätter werden in Europa braun werden. Und dann nennen wir das Herbst. Wir könnten jetzt nicht sagen, wie groß die Anzahl der Tage ist, die dazwischen liegt, weil das fühlen wir nicht. Aber wir sind ganz sicher, weil wir es schon viele Male erlebt haben, der Sommer geht, der Herbst kommt. Natürlich können wir jetzt einen Kalender hervornehmen und, unseren, und einen Kalender in das Jetzt holen. Und damit machen wir eine Sequenz zur Realität. So ähnlich wie wenn wir ein Handy in, der Hand haben, in die Hand nehmen, dann haben wir ein Gerät in der Hand, mit dem wir potenziell mit Menschen sprechen können, die gar nicht hier sind. Aber nur potenziell. Denn du kannst nur den anrufen, bei dem du auf die Idee kommst, dass du ihn anrufen möchtest. Die anderen kannst du nicht anrufen. Richtig? Alles speist sich aus deinem Bewusstsein. Was dir nicht bewusst ist, kannst du nicht tun. Die Dinge hängen tatsächlich nicht von der Rhythmik eines Sekundenzeigers ab. Die Dinge hängen von deinem Bewusstsein ab. Und was du in deinem Bewusstsein glaubst, was dein nächstes Bewusstsein speist. Zum Beispiel die Frage, ob du nachher Zeit nach hast, einen Kaffee zu trinken. Das erschaffst du jetzt in deinem Bewusstsein. Und wenn du glaubst, dass du keine Zeit hast, einen Kaffee zu trinken, dann wirst du keinen Kaffee trinken. Aber wenn du glaubst, dass das passieren kann, zum Beispiel, weil dir jemand hilft, ich stelle mir vor, meine Frau kommt rein und schlägt mir vor, möchtest du einen Kaffee? Und dann sage ich, ja, gerne. Und dann sehe ich bereits diesen Kaffee vor meinen Augen und ich weiß, der wird kommen und das tut er dann auch. Aber ich habe keine Zeitkontrolle darüber. Stress entsteht jetzt, wenn ich sage, ich brauche den, aber innerhalb der nächsten Minute, weil sonst habe ich vergessen, dass ich einen Kaffee trinken will. Und das ist bei mir ist es sowieso extrem. Ja? Ich gehe in die Küche, fange an was zu kochen, denke, ich will nur kurz mal eben was am Rechner machen, bin dann am Rechner und in der Küche brennt das Essen ab. Also darüber beschweren sich meine Mädels auch wiederkehrend und sie haben recht. Warum kann ich das nicht lernen? Bei mir würde es so gehen, ich muss in der Küche stehen bleiben. Völlig egal, was mir sonst an Bewusstseinsflashs begegnet. Weil wenn ich das jetzt in der Küche verlasse, verlasse ich mein Jetzt und verlasse die Kochstelle und das gute Essen. Und dann sollte ich danach das tun, was ich glaube tun, zu wollen, zu sollen, zu müssen. richtig langsam eine Vorstellung. Im Jetzt-Leben heißt ja zu sagen zu dem Moment, in dem ich jetzt bin und den als Wirklichkeit anzuerkennen. Es geht ziemlich einfach. Aber es gibt davon einen Gegenspieler. Wer sich an Zeit gewöhnt hat, wird in die Sorge kommen, etwas zu verpassen. Kennt ihr diese notorischen zu spät kommen? Oh, die nerven sowas von. Die kommen aber nicht deswegen zu spät, weil sie keine Uhr haben. Oder weil sie die Zeit verlassen haben. Sondern weil in ihrem Bewusstsein, dass der Termin mit mir nicht vorhanden war. Wenn dieser Termin mit mir vorhanden war, dann würde er in ihn auflackern und sagen, jetzt Ich habe mir in meinem Leben sehr viel Hilfsmittel geschaffen, ich habe mir Kalender geschaffen, sonst vergesse ich Termine, vor allem wenn es nicht meine Termine sind, sondern die Termine anderer, an die ich denken sollte. Zum Beispiel das Tanzen meiner Tochter. Habe ich gestern vergessen? Oder besser gesagt, es war nicht in meinem Bewusstsein, denn ihr Wunsch war, dass wir schwimmen gehen. Und zwar so schnell wie möglich. Und dann sind wir irgendwie um vier, halb fünf sind wir schwimmen gewesen. Genau. Und da hätte sie eigentlich zum Tanzen gesollt. Das war nicht tief genug eingerutet. Ich habe mir jetzt eine Hilfe gemacht. Ich habe mir einen Termin, einen Kalender geschrieben. Jetzt werde ich in Zukunft dran denken. Aber was ist das? Das ist quasi eine zeitabhängige Komponente, die einen, ein Faktum in mein Bewusstsein bringt. Gekoppelt an das Zeitkonstrukt, was wir selber erschaffen haben. Und dieses Zeitkonstrukt ist wahrscheinlich nicht linear. Die Wahrscheinlichkeit, dass jede Sekunde gleich lang ist, ist nicht groß. Aber wir haben uns entschieden, das in unserem Bewusstsein so wahrzunehmen, weil dann unterstützt uns der Zeitfaktor am meisten. Also, ich habe gelernt, in Raum und Zeit zu leben. Soweit so gut. Das kla klappt nicht immer, aber immer besser. Und ähm, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Zeit aufhören sollte und wie ist das eigentlich überhaupt möglich. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Eine Theorie, die ich dazu habe, ist, wenn das Geld aufhört, dann werden wir große Mühe haben, die Rhythmen zu erkennen. Wir werden vielleicht in Zyklen leben, wie Jahreszyklus, Tageszyklus, wenn wir nicht mehr den Anker haben, dass wir zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Leistung abliefern müssen. ja, Das heißt, wir würden einmal Miete bezahlen und dann haben wir ja die Wohnung. Und eine nächste Miete wird es vielleicht gar nicht geben, weil vielleicht gar kein Zyklus auftaucht, der das generiert. Wenn die Zeit aufhört, müssen wir uns zurechtfinden in einer Welt, die ohne so, so, so, so Griffe arbeitet, an denen wir uns zyklisch befestigen können. Wir müssen also spüren, was zu tun ist und was zu lassen ist, unabhängig von Zeitfaktoren. Es ist hohe Zeit, das zu üben. Wenn, ähm, wenn ich und viele andere die Offenbarung richtig lesen, dann ist der Moment, in dem die Zeit feststeckt äh, oder beziehungsweise nicht mehr weiterkommt, ähm, schon am Werden. Und in der Tat kannst du große Erfolge damit erzielen, wenn du lernst im Jetzt zu leben und all das zu tun, was sich dir jetzt bietet, an Einsichten, an Ideen, an Aufgaben. Du kannst weiterhin planen, auch in der rhythmischen Welt, in der zyklischen Welt, und auch in der Sphärenwelt kannst du planen. Du kannst sagen, ich wünsche mir in Zukunft an einem See zu wohnen, ähm, in einem schönen Haus mit Terrasse. Alle kommen zu mir, ich brauche nicht rauszugehen. Ihr kennt das Lied. Das Haus am See. Genau. Aber wenn ich dann ohne Zeit arbeite, wie wechselt dann, die Sphäre meines Jetzt zu der neuen Sphäre, die ich geschaffen habe, die ich Zukunft nenne. Wie hole ich das, was Zukunft ist, in mein Jetzt hinein, sodass das, was im Moment noch jetzt ist, zu, meinem, zu meiner Vergangenheit wird? Grabowoy sagt, es gibt in der Zeit immer Lücken, aber auch das... Ähm, Funktioniert natürlich nur, solange die Zeit existiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und auch deswegen, deswegen habe ich vorhin mit der Bibel an, äh, angefangen, weil dieses Phänomen des Glaubens ist in dieser Klarheit als erstes von Yeshua Ben Josef oder Ben Maria, ganz wie man das sagen mag, ähm, formuliert worden. Er hat gesagt. Was du glaubst, dass es passiert, das widerfährt dir. Er sagt, wenn du zu diesem Berge sprichst, hebt dich und wirf dich ins Meer, so wird es dir geschehen. Da ist keine Zeitkomponente dran geheftet. Das kann offensichtlich in dem Moment passieren, wo ich es ausspreche. Solange ich allerdings in Zeitdimensionen denke, werden mir wahrscheinlich Ideen kommen, wo ich sage, oh, das wird aber gefährlich. Dabei könnten ein paar Leute den Stein auf den Kopf legen. Also ich sehe so einen Film vor mir, wie so Sachen nacheinander passieren. Ich hebe den Berg da hoch, da krübelt was runter und fällt anderen Leuten auf den Kopf. Ähm, genau. Aber in der Schöpfungsdynamik des Glaubens ist es anders. Ich sage, ich lege fest, die neue Sphäre Zukunft wird zum Jetzt. Funktioniert nicht in der Zeit, aber funktioniert in der vierten Dimension, in die wir gerade einsteigen. Das braucht eine Menge Kraft, diese neue Dimension als neue realistische Wahrnehmung wahrzunehmen. Aber diese Kraft kannst du aufbringen, und zwar dann, wenn es dir wichtig ist. Und wir denn das Intention und Intensität, wenn die beiden zusammenfallen, geschieht Schöpfung. Intention, müsstest du dir vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Das ist nicht immer jedem sofort klar. Aber das scheint leistbar zu sein. Aber Intensität... Das ist etwas, was du nicht mit den Fingern machen kannst, sondern das machst du mit deinen Emotionen. Und deswegen spielen die eine gigantische Rolle in dem ganzen Spiel. Genau, und deswegen unter Emotion.jetzt findest du ähm, Termine, wann die nächsten Seminare anliegen zum Thema Emotionstraining. Das Emotionstraining ist tatsächlich eine Schlüsselqualifikation zum Thema Intensität. Du wirst auch in der Vergangenheit wahrgenommen haben, wenn du durch irgendetwas intensiv in ein Geschehen hineingeschleudert wurdest, dann ist auch etwas passiert. Das passiert sowohl mit dir, also quasi als passiven Teil, als auch durch dich, wenn du aktiver Teil bist. Genau. Und dadurch kannst du am Ende sogar Zeit generieren. Und ich denke, das ist das, was wir als Menschen tatsächlich am Ende auch gemacht haben und womit wir die Zeit erschaffen haben. Wir wollten Abläufe generieren, Sequenzen generieren und wir haben die aneinander gehängt, um sie dauerhaft durchlauffähig zu machen. Aber eigentlich leben wir nicht in diesen Sequenzen. Wir wollten nur stärker ins Bewusstsein der Einzelbilder dieser, dieses Ablaufes kommen. Eigentlich leben wir in einer Art Sphärenstatus des Jetzt, des Vergangenen und der Zukunft. Und diesen Sphärenstatus, den erschaffst du. Und durch diese Schöpfung kannst du dir sogar Zeit schaffen. Denn du kannst den Verlauf, gewissermaßen die Geschwindigkeit der Zeit anpassen. Und wenn du dann nicht in die Zeit wechselst mit deinem Tun, sondern im Jetzt bleibst, dann kann dir die Zeit auch nicht mehr weglaufen. Und auch nicht knapp werden. Fällt dir natürlich auch als Ausrede weg. Ne? Ich hatte keine Zeit. Das ist natürlich Quatsch. Ja, sei bewusst, dann hast du sie. Dann erschaffst du sie. Denn Zeit ist am Ende genauso Schöpfung wie Geld, wie Beziehung, wie Fröhlichkeit. Alles, was du erlebst, was du bist und was du tust, hast du selber erschaffen. Das ist an manchen Stellen ärgerlich, wenn du vor Ergebnissen stehst, die, die, die dir nicht gefallen. Aber am Ende die gute Nachricht Du kannst es ja korrigieren. <lacht> genau. Ebenso möchte ich euch einladen ähm, auf unsere Seite Raum und Zeit.company. Ähm, also ich habe ich die hier eigentlich auch wo drin. Nee. die kann ich jetzt noch gar nicht einblenden. Werde ich ähm, in der Videobeschreibung nochmal einblenden. In der Raum und Zeit Company machen wir im Moment mit einer Reihe von Menschen alle drei Wochen ein Wochenende oder einen Tag, wo du mal in die Zeit, wo du mal in, in, in unser Leben, in unsere Art miteinander zu sein und uns mit unserer Zeit zu verbringen hineinschauen kannst. Da arbeiten wir tatsächlich noch in der Zeit mit Terminen und äh, die findest du auf der Website Raum und Zeitpunkt Company. Genau, wir nennen die Heil Heilungstage. Also sei herzlich eingeladen, wenn dich sowas interessiert und du tiefer in diese Thematik einsteigen möchtest. Da werden ganz unterschiedliche Themen angeboten und ähm, ich bin schon gespannt, dich dort kennenzulernen und dich zu sehen. Ähm, ich freue mich auch, wenn du mit einem und bei einem unserer Seminare dabei bist. Der Emotion Practitioner ist, die, ist das Grundlagenwerk für den souveränen Umgang mit deinen eigenen Emotionen. Und damit auch für den souveränen Einstieg in die Intensität. Viel Spaß beim Schöpfen. Bis bald. Deine Steffi.